Jürekweg hat Sakata, Teti Jia Kasa Sakata. Türkischer Rap ist in Berlin entstanden, auf den Straßen von Kreuzberg. Von hier ist Rap in die Türkei gekommen. Das hat viel damit zu tun, was ich heute mache. Dieser Link zwischen Ost und West, die Melodien, der unterschiedliche Umgang mit Musik. Islamic Force waren die ersten, die jemals türkischen Rap gemacht haben. Bo B, Hakan und DJ Darrison. Obwohl sie die ersten waren, waren ihre Texte wirklich deep. Sie hatten eine positive Message. Es ging um Menschenrechte und den Kampf darum. Mir kamen sie immer sehr ehrlich vor. sehr ehrlich. There was this band Kartel. Kartel ist eine Turkey Band aus Berlin, die in der Türkei was sehr groß war. Ihre Stücke handelten meist vom FGI. Leben als Migranten in, in den 80ern, 80ern und 90ern, von den Problemen, aber auch davon Spaß zu haben. Die türkischen Immigranten uh, hatten in 90ern und 80ern. Nach Berlin I really als ich nach Berlin gekommen bin, bin ich richtig in die Geschichte und die Musik der Türken in Deutschland eingetaucht. Nicht nur in Rap, sondern auch in die Musik der ersten Generationen der 60er und 70er Jahre. Ich habe mal bei Spotify Almania eingegeben und war erstaunt, wie viele Songs es über Gastarbeiter und ihr Leben hier gibt. Es wurde dann Arbeiter gerufen doch es kamen Menschen an I really Berlin almost as much as Ankara mein hometown Inzwischen liebe ich Berlin fast so sehr wie meine Heimat Ankara es gibt Momente, da vergesse ich, dass ich gar nicht in der Türkei bin. Es ist unglaublich, diese neue Kultur zu sehen, die hier entstanden ist. Es ist auch faszinierend, die Slangs zu lernen. Mir gefällt diese spezielle Verbindung zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Kulturen. Sowas muss gefeiert werden.